Hey Leute willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir Modern Warfare 2. Das nächste Call of Duty geht zu. Du dreckst Tür. Ich will das irgendwas im Weg? Moment. Ah, Scheiß Tür. Jetzt. Hm. Jetzt aber. So, geht doch. Sorry. Also, äh, wir legen heute los mit Call of Duty Modern Warfare 2, nachdem wir letztes Mal World at War durchgespielt haben. Ähm... Also ja, schöne Reihe nach. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal Start und gucken, was da so kommt. <lacht> Gibt es hier irgendwann kaum sichtbar genau. Das wäre dann... Ja, so kann ich es noch ganz, ganz knapp lesen. Wir machen ein bisschen heller dann. Wir kennen es ja. Dann den Rand meines Fernsehers. Der liegt... Da? Eigentlich. Ich guck mal ganz kurz auf den... Okay, der PC nimmt ein anderes Format. Das ist ziemlich komisch. Ich würde es jetzt mal so begrenzen trotzdem. Ich muss dann mit dem PC mal gucken. Achso. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht kommt die nächste Folge dann in einem anderen Format raus, weil das finde ich jetzt doch ein bisschen komisch, dass da oben und unten jeweils grau ist noch. Ähm, es kann sein, dass manche Spiele einige der Missionen Ah, eine der Missionen. Das ist, glaube ich, die, die man am Flughafen Passanten umbringt. Ich möchte die gerne spielen. Ja, das ist okay. Und. Okay. Ich gucke mal kurz ein Special Ops rein. Welche das war nochmal? Okay, ich bin ein bisschen laut auf dem Fernseher, merke ich gerade. Moment. So solltet ihr nichts mehr hören, das ist gut. Äh, nee. <lacht> da war das in einem anderen Teil. Gut, wir legen los mit der Kampagne natürlich. Wie wir gestern im Intro gesehen haben, ich mache das immer so Folge 0 Intro vom Spiel. Ähm. Ah, das ist for the record fürs Protokoll, genau. So, ich mache mich mal kurz still, glaube ich. Aber ja, wie wir vorhin im Intro gesehen haben, schließt es dann das erste Teil an, an Modern Warfare 1. Das findet ihr auch bei mir natürlich so voll billige Schleichwerbung. Also, ich bin mal still. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen wir vergessen unsere Freunde nicht Zakayev Imran Zakayev mehr dinge sich verändern desto mehr bleibt gleich grenzen ändern sich neue mitspieler erscheinen aber macht findet immer einen ort wir haben mit den russen gekämpft und geblutet war eigentlich klar dass sie uns dafür hassen die geschichte wird von siegern geschrieben und ich dachte wie wären das schaltet man einen feind aus finden sie einen noch schlimmeren ersatz ändern sich der grund das ziel feinde von gestern sind die rekruten von heute beten wir dass sie sich nicht plötzlich entscheiden dich zu hassen und die seite zu wechseln jeden tag die alte leier Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziele um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Allen, zeigen Sie Ihnen, wovon ich rede. Ja, yeah, ich darf schießen. Feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Noch keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Nein, nein, nein, auf keinen Fall, ich finde es gut Kugel so. Wir alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Elm, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Ne, komm. Wer ist nicht dabei? Wenn das Ziel fallen soll. Okay, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Ich brauch. Das ein bisschen höher man die Mit der kann Top. Man ich werde zwar wieder ein bisschen verziehen dann das ist klar aber ist egal ich habe es lieber so also ich kann hin zielen ob das war ein bisschen zu hoch anscheinend. Ups. so ich muss noch ein bisschen gucken wegen der Eigenstellung. Ich nehme einfach hochmittel. Kann auch passen. Hat der Auto-Aim drin? Natürlich hat das Auto-Aim drin. Will ich nicht, das ist einfach. Achso, hier kann ich Zeug entfernen. Nee, die Zielhilfe finde ich jetzt nicht so geil. Das war zu langsam. Sie müssen angreifen und die Zielvorrichtung verlassen, um neue Ziele zu erfassen. Das war zu langsam, come on. Okay, vielleicht brauche ich mir die Zielhilfe Nur doch. <lacht> um Irgendwie Clipman-Stick, das ist eklig. Nochmal und schneller. Zeigen Sie Komm on! Okay, ähm, machen das mal an. <lacht> Empfindlichkeit. Lass ich auf das. Okay. Also wenn ich jetzt ziehe, soll ziele sollte er mir eigentlich alle automatisch anvisieren. ist ja voll lame. Entschuldigung. So ist es richtig. Man muss seine Ziele schnell und Kontrollen naja. erledigen. <lacht> Mit, Ziel Mit Zielhilfe finde ich es jetzt ein bisschen lame. Waffen, das Ziel Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Elf, nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Ah, ich habe. Die nehme ich automatisch, okay. <lacht> Gut. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt drüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Ich mach die Ziele. Tut, tut mir leid, ich will ohne Zielhilfe spielen eigentlich, auch wenn ich voll kacke bin, ohne. Hallo. Uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Trajekt. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Wir sehen, wie schnell das ging. Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln, ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Prima Donnertraum. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. It's in sicher. Wenn ich eh schon unterwegs bin, dann brauche ich nicht nachlassen. Also ja, eigentlich jetzt gerade schon. Da ist ein Arschloch, da ist ein Arschloch. Okay, das Ganze geht auf Zeit. Ich vermute mal, die Zeit hat Einfluss darauf, was für eine Schwierigkeit ich bekomme. Aber da ich eh mega kacke bin. Mach das so. Zack, weg. ich muss wieder hier runter und jetzt kommen gleich noch mehr. Wo ist es? Genau. Zack, zack. Da ist noch einer. Zack, zack. Einen habe ich übersehen, irgendwie. Hm? Ein vollen Schwierigkeitssoldat ist das... ...wahrscheinlich das niedrigste. <lacht> okay. Ah nee, Rekrut ist ganz scheiße. Oh, zum Glück. Was ich hätte auch eine USP nehmen können. Boah, das ist so cool. Ich, ich nehme die mit. Ja. Ach du Scheiße. Und wir kommen direkt zu einem Einsatz nach dem Tutorial. Das ist ganz schön heftig. So, falls da jetzt gleich noch eine Story kommt, gehe ich kurz meinen Controller putzen. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns, weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben, aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Alles klar, los geht's. Wo sind wir? Und los geht's. Das ist ich sehe gar keine Feinde. Schlecht mal hier hinten rum. Da sind die gleiche. Keine Ahnung, was ich schießen soll. Weil ich sehe die nicht so wirklich. Da drüben sind welche. Da sind noch ganz viele. Schieße ich zu hoch mit dem? Ich glaube schon. 3er, äh, what? Schon dran, schon dran, sobald er nachlädt. Ey, wie gesagt, ich will nicht mit auto eben spielen, auch wenn ich halt nicht alles treffe. Oder fast nichts treffe, so. Kann ich ja nicht treffen, okay. Kann ich jetzt rüber, oder was muss ich mich machen? Ins Fahrzeug, okay. Das ist da hinten irgendwo anscheinend, so wie es aussieht. Ah ne, wir müssen hoch, nicht zurück ins Fahrzeug. Was labert denn der? Das ist mein Fahrzeug hier. Und los geht's! 1 Uhr ist da. Nicht das linke. Das weiß es sogar ich. Weil das eher 12 ist 1 wäre. Das ist da hinten. Scannen Sie nach Feindaktivitäten, feuern erst nach Beschuss. Ups. Verstanden, Irgendwas zu sehen? Noch nichts. Boah, wie das hängt, das ist echt gefährlich. werde ich nicht erschießen drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkäpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten nur. Da oder da oben hat eine Waffe gehabt. Ich wette sie beobachten, das Heißt nicht, dass wir auf sie schießen dürfen. Sieht Scharfschützen, na toll. Boah, ist das hell? Die da oben schießen auf uns. Scheißen wir. Okay, ich check gar nichts mehr, Jungs. Hallo. Klar, ich kann da noch was machen gegen Natürlich. Ah, da war extra. Okay. Ja, ich will gerne Entdeckung gehen, aber ich kann nicht. Jetzt kann ich nicht mehr Entdeckung. Ich krieg auch meine Waffe erst zu spät, nämlich. Ich... Oh, die Typen da oben auf dem Dach kriege ich weg. Das weiß ich. Ich renne dazu erstmal weg. Wir müssen runter von der Straße. Das ist das Problem. Okay. Zählt das immer noch, dass ich erst schießen darf, wenn die schießen? Ich glaube nicht. Das war zu spät. Okay, vielleicht müssen wir trotzdem auf Rekrut runter. Okay, das ist uncool. Das war zu weit links. Ich schmeiße nur mal eine rein. Deswegen haben uns die Typen nur beobachtet, weil sie genau wussten, was uns hier erwarten wird. Und wir kämpfen immer noch gegen den gleichen Feind wie letztes Mal, so wie es aussieht. Einfach eine neue Generation. Okay, wir machen das kurz. Keine Sorge, ich werde immer noch genug sterben. Aber ich habe letztes Mal gelernt, dass ich auf normal nicht so gut vorwärts komme von Anfang an. Nur Auto-Aim werde ich trotzdem nicht benutzen, das ist einfach so. Außerdem möchte ich nicht mal. Wir folgen dem Typen natürlich. So, jetzt habe ich den. Granate! Es einfach so irgendwie COD kriege ich nicht hin. Ich habe Dead Space und zwar so natürlich auch auf schwer durch... äh auf normal durch... nicht schwer. Schwer wäre ein bisschen over gewesen. Nee, ich habe es auf normal durchgespielt. Das weiß ich jetzt gerade noch. Aber irgendwie hier. Bei COD habe ich mehr Probleme. Dead Space ist auch ein bisschen was anderes gewesen nochmal. Auch wenn es da Shooter-Elemente drin hatten. Ich bin auch ein paar Mal gestorben, aber. Das war etwas ganz anderes. Wir machen noch ein bisschen. Die 25 Minuten fülle ich jetzt noch. Locker. Und dann gucke ich ganz kurz, ob es mit der Lautstärke geht. Wenn nicht, wird nächste Folge dann ein bisschen lauter werden. Ähm, aber ich werde es eh nacheditieren noch kurz. Und von daher würdet ihr das wahrscheinlich nicht mal so mitbekommen, wenn es nicht so ist. Hallo, ich hab den voll in den Arsch reingeschossen. Vorsichtig. Anscheinend stehen da Leute von uns, wenn es schießt. Jawoll. Sonst hätte er nicht dagegen geschossen. Logisch. Gut! Da haben wir das gut gemacht, die erste Mission? So mehr oder weniger. Nachdem wir auf Leicht gestellt haben. <lacht> Aber das passiert. Muss ich sagen, ist auch nicht so schlimm für mich, weil, wenn ich 20 mal sterbe, ist auch nicht interessant. Ich will die Story haben und nicht meine Tode. Also, es kommt irgendwas mit dem U-Boot. Wie, Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Macau auf der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 1.41, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Gut, und bevor wir den rauchenden Herrn hier kennenlernen, würde ich sagen, beenden wir mal. Ich sehe gerade unten links, feindliche Aufklärung, 0 von 3 Feinddaten gefunden. Das wird das unsere Mission sein nächstes Mal in der zweiten Folge von Call of Duty Modern Warfare 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen, wenn ihr wollt, ein Abo. Ansonsten Pech gehabt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rasina. alles Bob, mit Zucker. Cheerio!